Wir haben Wertpapiere gekauft, genau genommen Aktien, und wir wollen uns jetzt diese detaillierten Kosteninformationen dazu angucken, das heißt, was kostet uns dieser Aktienkauf, und uns dann auch noch anschauen, wie wir das Ganze dann buchen. Die Abrechnung sieht wie folgendermaßen aus, wir haben also hier unseren Beleg für den Wertpapierkauf und da stehen jetzt hier ganz viele detaillierte Informationen drin und die wesentlichen Informationen, die wollen wir uns jetzt mal angucken. So, zum einen haben wir hier die Wertpapierbezeichnung, das heißt wir kaufen Aktien der Europacom, Aktiengesellschaft und zwar 400 Stück, das ist die Anzahl und zwar zu einem Kurs von 30 Euro je Aktie. Das heißt, wenn ich die beiden Beträge hier multipliziere, dann habe ich hier meinen Kurswert. Den können wir gleich ins Schema übernehmen. Also Kurswert ist gleich Anzahl mal Kurs. Und dann verlangt die Bank noch Spesen für den Auftrag für diese Transaktion. Die Spesen, in diesem Fall 2%, berechnet sich vom Kurswert. Das heißt, 2% von 12.000 Euro ergibt 240 Euro. Und dann kommen noch Gebühren dazu. Die werden addiert. Euro in diesem Fall. Und dann habe ich hier meinen Endbetrag von 12.245 Euro. Das sind die Anschaffungskosten, das heißt die Kosten für die Anschaffung der Aktien. Und das ist gleich die Banklastschrift. Das heißt, dieser Betrag hier wird vom Bankkonto abgebucht und dafür erhalte ich dann meine Aktien. So, wie wird das Ganze gebucht? Und dann gibt es erstmal eine gute Nachricht. Wir brauchen hier nur ein Konto, ein neues Konto. Und wir schauen uns mal den Kontenplan an. Und zwar in der Kontenklasse 2 finden wir das Konto Wertpapiere des Umlaufvermögens. Das ist ein Aktivkonto und in Aktien stellen ja Vermögen dar. Die Bank wird weniger. Es wird ja vom Bankkonto abgebucht. Dafür halte ich meine Aktien. Wir haben ja also einen Aktivtausch vorliegen. Und zwar buche ich den gesamten Betrag, also die 12.245 auf dieses Konto. Spesen und Gebühren sind, etwa, sind ähm, keine Aufwendungen sondern der gesamte Betrag wird, wir nennen das aktiviert, das heißt auf das Aktivkonto gebucht. Und damit dürfte klar sein, wie der Buchungssatz lautet. Wir haben also 2700 Wertpapiere an 2800 Bank 12.245 Euro.